Ich habe wirklich super glücklich und sehr gute Inputs zum Thema, das ich sicher auch mitnehmen kann. Ja, ich denke, das ist genau das Wichtige, die Erfahrung von den Kollegen. Ich denke, es waren mal vier sehr erfrischende Referate. Das war sehr abwechslungsreich. Was mir sehr gut gefallen hat, ist auch die differenzierte Art, wie die verschiedenen Angesehen werden. Ja, ich fand es auch sehr, sehr spannend, vielfältig, humorvoll vorgebracht. Aus Deutschland kenne ich Tage der Lehre auch von großen Universitäten eher so, dass sich vielleicht mal 70 Leute anmelden, aber nicht 200 Leute. Offensichtlich gibt es hier ein großes Interesse. Das finde ich schon sehr lohnenswert. Musik